Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Pokémon Schwert. Ja, ich bin ein bisschen lebenswürdig. Kommen wir machen mal weiter hier im Kampftor. Wir gehen mal direkt hier rein und machen einfach weiter und gucken mal, wie weit wir kommen. Wir machen weiter Einzelkampf Anfänger Klasse und hoffentlich kommen wir wieder einen Rang weiter. Ich war jetzt einfach so hier weiter, bis ich irgendwie sehe, dass es unmöglich und so. Und ja, diesmal nehmen wir eine etwas andere Strategie und zwar nehme ich folgende Pokémon mit. Soler, Glurak und Sunny. Weil... Ich versuche mal ein... ein... Äh, Sonnenteam hier zu machen. Warum kämpfe ich nur gegen Kinder? Dieses pikachu küssen fühle ich mich am allerwohlsten... Äh, was immer du sagst. Helfen. Das ist nicht schlecht der soll so dürre von solär wird weißt du was aber jetzt vielleicht nicht einsetzen so eruption Angriff gegen gegner spoken je hier die kp ist anders sind desto mehr schaden wird angerichtet warum nicht versuchen wir mal schaden das sind nur meinen angriff also ja du hast gerade ein zug verplempert ja oh. gut. Schiller Bell. Ja, das war ein einfacher Kell. nicht gut. Ich habe so ein Versuch noch mal nochmal. Routenschlag. Routenschlag. Macht. Okay. Ja, das ist Ja. es hatten für ein schwierigkeitsgrad umstieg der die Idee. halt <lacht> ja äh, so ähm, ja wandler und ja du hast gerade selber geplayt sagen so, wir mal noch top 10 und ja da war es eigentlich schon riesen kampf äh, Daten für den kampf jetzt sehr gerade was ja natürlich was natürlich gewusst hat äh, mich aber nicht nee. Spezialangriff. ja ich wollte es nicht wirklich bezahlen ja, da geht man nicht noch mal so. ein gott und gewalt da müssen so äh okay wir so ein angriff aushalten was ja los was an die wird drauf gehen aber das ist nicht schlimm wir einmal mondgewalt ein weil warum nicht ich denke ja dein angriff noch dafür auch gut Muss sogar noch ein angriff vielleicht raushauen können ja, ja danke. ich. Äh, ich etwas Glück habe, dann gehst du in der nächsten Runde schon down. Jetzt bitte du schneller als ich. Was? Also, ja. So. So, da du jetzt ein Pflanzen-Pokémon bist, hast du, äh, ja, nicht gerade viel Glück hier gerade. Weil man anderen Pokémon sind alle Feuer. Wie zum Beispiel dieses Bluerakete, das ich von Delium bekommen habe und das jetzt Flammenwurf einsetzt gegen mich. Tschüss. Ja. Okay, das war ein bisschen einfach Vergleich zu den letzten Kämpfen. Vom Wohlfühlen allein wird man eben nicht stärker. Nur 2 GP. Ich möchte weiter kämpfen. Aber welches Kind kommt denn jetzt? Warum kämpfe ich dann nur gegen Kleinkinder? Ich schlafe ich noch in Pyjama. Ich kämpfe auch in Pyjama. Ja, okay. Smetro. Okay. Also ich kämpfe im letzten Fang war ein bisschen schwieriger. Also wenn Smepo gegen mich ausrichten hallo. option Rückenwind, ja. Bisschen schneller als ich, bist sowieso schneller als ich, weil das ist Ich bin irgendwie vorher ich aufgenommen, weil scheint hier glatt zu laufen und noch ein schiller Ja und jetzt wieder roten schlappen Ich verstehe den Schwierigkeit gerade nicht. Ähm, Eruption, ja, Eruption, Zwei oder drei mehr, zwei oder drei mehr, zwei oder drei mehr. So, schon mehr oder weniger gewonnen. schlaraffel Ja, äh, was das ist no. das. Oh nein, nochmal. Schlag was ist das die letzten kampf die waren so knallhart ne? im letzten rang und jetzt kommt so hat hier sogar überlebt da bin ich aber nicht jetzt schneller Nein, boah warum Ah, meine Eruptionen sind ausgegangen. du äh, Glückwunsch. Und die Sonne ist weg. Das ist schon mal Kacke. Flammenwurf, ja. Bodyslam. ist er hat eine hohe Verteidigung. Also okay. Äh. So. So, wenn ich jetzt den hier mache, dann lebst du halt, ne? sollte mein pokémon mein komplette pokémon so dynamax bonbons geben weil dann kriegen die mehr ap wenn sie Dynamax sind Wäre vielleicht eine nicht schlechte idee vor allem nicht wenn ich hier eingehen ne? ja, ist jetzt wohl überlegen ja einer brund und da war es für diesen kampf sehr gut ich jetzt schon dran drei reichen oder jetzt noch einen kampf schaffen ich muss bestimmt mehrere kämpfe schaffen jetzt eine fallen lassen oder aber darüber etwa wären ich muss in die haie so weit habe ich gekämpft ey oh das war erreicht zu feuer das angaufließt bekommst du eine belohnung sonderbonbon und 3 gp so, so da war einfach also ich stehe es nicht so an einzelkampf ich würde sagen wir machen dieses team noch weiter das hat mir so gefallen ehrlich gesagt um boom, boom und boom. Und sagen hat natürlich klar wodurch sie schneller wird ich glaube ich noch gar nicht erwähnen aber ist ja irgendwie selbstverständlich oder so ein Hier, jeder steht alles was du willst muss du was du einfach keine visite ne, habe ich nicht bin der champ ich kennt jeder ja ja yeah. in Talion, zum glück habe ich hm. ähm, dürre also Wasserattacken, attacken muss ja schon mal schenken so habe ich ein ein pokémon war gut ist ja nur um die sonne zu bringen praise the das an wasser oh Gott. okay solarstrahl ich habe so wieder das sonnenlicht und jetzt feier ich es ab. Dir in die Fresse. Oh, oh Gott. Habe ich ihn Ang schon mal gesehen, dass er irgendwie so neu aus okay Okay. das äh, Bedrohung von Gardas. Da bringt überhaupt nichts gegen mich. So, ähm, Ich schiebe ein bisschen Panik. Ich muss sicherstellen, dass du drauf gehst. Also setz mal mal Toxin ein. Und hoffen, dass du jetzt nicht irgendwie was Gefährliches kannst. Du kannst du vielleicht... Orkan, oh, Kann Okay, äh. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. So gut ist, Wasserattacken sind sehr unwahrscheinlich. So ich weiß jetzt nicht, wie lange die Sonne noch anhält, aber so oder so. Gut da, machen wir die Luft schnell mit deiner Düse das hier deiner von nee, das ist step deswegen ja das luak ist sogar auf äh, dingen hier auf äh, voll hochgelevelt so in deiner level kommt noch mehr p und das geiger deiner So, sondern jetzt doppelt so viel ap Boah. hey ist das nicht das glor des champs ja von mir Nein, von dem Nein, von mir so okay gut gibt passt initiative steigt auch nicht schlecht macht die beere weg man Wer gibt einen gar das eine beere donnerblitz ja okay äh. zahl angriff das bringt jetzt nicht so viel ja und du deiner düse den ok cool da so ich habe noch mein ding ist kein problem kann die sonne jederzeit bringen auch zu deiner einer düse macht kurz Test mit dir ich weiß wie wenig noch slot aushält oh Okay, macht schon spaß ehrlich gesagt macht mir schon so ein bock ein bisschen online zu spielen Erst nachdem ich hier so ein bisschen erfahrungspunkte und so gesammelt habe und dann tauscht man wohl eher lieber karten aus stimmt ja möchtest du weiter kämpfen sie so. jetzt immer nur zwei kämpfe schaffen das scheint mir ein bisschen einfach äh, was dann ich habe mich schon gefragt wann du dich mich zu mir durchschlagen würdest ich hoffe du weißt Challenger den und die ehre und gibt es in diesem kampf alles, was du hast wo äh, man trailer warum oh, nee. er macht mich jetzt fertig oh. ja jetzt kommt er wieder mit seinen dachen pokémon ja ich habe doch nichts dagegen warum tauchten der hier auf mann so, ich überlege gerade hausbruch und äh, äh, äh, senkt seine verteidigung Spezialverteidigung, aber dafür steigt angriff Spezialangriff und initiative hast du los überreste denk. Ja, super das einzige was ich mir auch hoffen könnte ist den zu verbrennen jetzt auch nicht einsetzen warte mal, warte mal ich ah, aber der macht die mit Einschlag fertig. Wenn ich jetzt einwechsel. Auf ja, Flammwurf, verbrenne ihn. Keine Ahnung, ja, ich bin weg. obwohl Er hat halt hohe Verteidigung, stimmt. Auf ja, Flammwurf. Dürre. Aber das macht sogar ordentlich Schaden. Oder jetzt gleich ein Geiger, da Max ist gut oder irgendwie so was raus. Pass auf, da verbrennen bitte Silberblick. Was die leon ich schätze mal ich bekomme, hat wenn ich den erledigen, wenn ich mir jetzt so vorstellen, verbrenne dich, verbrenne dich, Verbrenn! So. Also das könnte ich mir jetzt so vorstellen weil das ist jetzt doch ein big deal sage ich mal das kampf der champions hier. Oh gott da war ein Kritscher. oder auch nicht was an ah, nee, der der hat überblick eingesetzt ja so. ein gegen ein kann ich mit leben ja, blödes du wirst jetzt nicht mehr viel aushalten ja, nur so ähm, ich bin neben dem schneller als du aber wenn ich glück habe und der letzten doofen angriff einer habe ich immer noch hausburg und versuchen wir mal oh, nee. der kommt natürlich damit um die ecke aber ich habe da auch was gegen jetzt so eine stein hagel attacke ne? wäre natürlich das allerbeste ich natürlich nicht hab. so Okay, deiner war ein oder irgendwie so, was ist Komm. Hausbruch. So, jetzt, pass auf. <lacht> ich glück habe, ich jetzt noch ein angefallen. Aber ich bezweifle es ist sehr stark. <lacht> Weil kurz ist sehr langsam. So, ähm... verbringen könnte du nicht. Solarstrahl, keine Ahnung, Na, Ja, aber mein Geiger max ist Glurak. Er hat vielleicht nicht so viel Initiative hat wie du, ich müsste trotzdem ja dagegen ankommen. Ja, Fokus gut, noch. Wenn er danach noch ein Drachen-Pokémon ankommt, habe ich noch Zahn. So, ja, ich kann eigentlich einsetzen. Also, ja. der Glurax. bank Also ich nehme jetzt stark an, wenn ich kriege, schwarz, ne? <lacht> Aber wer kommt, ja den will wie Gedanken kriege, warte. Ne. kommt, könnte er noch auftauchen, ne? ich habe schon gedacht hat irgendwann so bekannte gesichter auftauchen vielleicht deswegen wollte ich auch aufnehmen lieber deiner worm das ist, äh, Dracht, eine, eine Drachen, das ist Ah hilfe ich war voll am drehen jetzt aber keine step attacke das ist eine step attacke jawohl so Das gute ist aber oh, das ja auch das auch noch genau und Und du bist jetzt down. Pass auf, ja. warte du bist schneller als ich. gerade hat Warum hast du das nicht eigentlich das Video? Hier Ich habe meinen Spaß. Grade. durch den Boden auch mit dem Champ. Eigentlich nicht, aber hätte sehr viel schlimmer irgendwie sein, bin ich. Dorengard, wow. Oh Gott, der setzt jetzt bestimmt Dings ein. Seinen Schutzschild, der quitze da geht den angriff okay ja du idiot du bist jetzt tot ja tot als tot ja aber auch wie tot ist ja habe ich mir gedacht ich hatte auch mal ein du gar ich weiß wie der teil funktioniert okay wir haben den champ erledigt schon wieder der kampf war ironischerweise einfach als der story kampf Vielleicht hatte ich auch einfach einfach das richtige Team ganz erwartet, champ. Ein Kampf gegen mich ist immer etwas besonderes und ja, mit deinem Sieg bei mich bist du im Bann gestiegen. Ja, mir ist natürlich auch bei anderen Klamotten und so ist echt eine wucht dann Ich habe mir sicher, dass diese Anfangshürde im Kampfturm für dich und deine Pokémon kein allzu großes Hindernis sein würde, aber wenn nicht übermäßig, denn der Kampfturm hat noch so einiges im Peto. Das war schließlich erst der Anfang. Ja, ich möchte ja meine Lia-Karte geben. Das ist übrigens eine seltene Auflage. Du eine seltene Lia-Karte von Delion. Das heißt, sortierst die Lia-Karte in dein album ein. 2GP. Ich bin Rang aufgestiegen, ne? Du hast die pokéball klasse erreicht. So, das musste ich, glaube ich, erreichen. Zweiter ist Rang bekommst du eine Belohnung. So. selber Silberkronkhaken. Handvoll mäßig Minze. Okay. Okay, ich krieg die Dinger geschenkt. Ein cool. PC-Boxen wurde die Richterfunktion hinzugefügt. Das ist das, was ich haben wollte, glaube ich. Ganz auch sofort selbst die Musik auswählen, die bei kämpfenden Kampf noch gespielt wird. Vielen Dank. Wäre uns bald wieder. Äh, warte mal, wo war das PC? Ne? Hier ist Natürlich kein PC. Warum ist hier kein PC oder kann ich das hier irgendwie machen? So, das soll irgendwie sehr hilfreich sein für eine Sache. So, äh, wenn ich jetzt wüsste, wie, ne? wie oder was oder warum. So, ich muss aber zugeben, das lief doch besser als man sich auf hatte ich. So. Der erste Kampf war irgendwie, der, die ersten Begegnungen, ja, die der erste, da war bisher der schwierigste. Wie geht denn das eigentlich? Also, vielleicht hatte ich euch die falsche Strategie oder so. Vielleicht war dieses team irgendwie das, was ich vorher hätte probieren sollen. So hat warte, warte nicht gerade gesagt, da plus. Ah. Und da kann man nämlich sehen, was die DV sind. Und DV, das sind ja... Ich weiß jetzt nicht. Wow, was? Das ist ja richtig krass. Ähm Keine Ahnung. Jedes Pokémon hat so seine eigene... Wow. Hat so seine eigene... Äh ich sag mal Gene, ne? und die größer die in einen wert sind zum beispiel bei kp nicht übel angriff sehr gut sehr gut und so das bedeutet sie haben schon von natur aus da irgendwie höhere werte in diesem wert und ja je größer das ist desto stärker letztendlich werden die pokémon dann am ende ne? und ja immer an, sensationell ist sehr gut ne? also besser als sehr gut und ja warte mal ich kann das doch ganz einfach checken sensationell alles sensationell ja da pikachu hat man von dings bekommen hat hier das sind noch leute die in dings hier sind das heißt, ich muss jetzt auf jeden fall immer nachgucken wenn ich pokémon fange was die werte von dem ding sind ob das alles sensationell oder so ist aber allein so ein ding zu finden das ist schon sehr schwer und ja werde ich mich nicht drauf irgendwie konzentrieren aber ich finde es ist gut das wenigstens zu haben so weiß nicht diese funktion und ja wir machen noch ich will mal so einen doppelkampf machen aber ich werde höchstwahrscheinlich das jetzt hier alles so auf screen machen Ja, so würde ich auch vorstellen wie das hier abläuft oder oder soll ich das mal irgendwo aufnehmen immer Wünschte ich könnte das machen, ohne dass mein Rang aufsteigt, weil dann würde ich das immer wieder machen. Und äh, dann irgendwann, wenn ich Bock habe, Rang irgendwie aufzusteigen, dann würde ich euch immer da reinholen. Aber auch oh, cool, ich kann so eine Musik hier auswählen. So, da würde ich euch immer hier so reinholen, so im Sinne von: Ja, guck mal, ich äh, kann es den Rang und so schaffen, aber Im Moment ist das ein bisschen doof geregelt finde ich aber ich kann ja immer wieder vor jeden rang speichern also das spiel scheint ja irgendwie nicht zu äh, speichern zu wollen ne? bevor ich hier äh, in so ein dingen reingehen ne? also könnte ich auch theoretisch hm, hier können ich solar beibringen also ich könnte ja theoretisch in den Kampf reingehen und dann äh, ja, ja nicht mehr, nicht mehr. und dann könnte ich äh, ja super wie, gebe ich den jetzt äh, hier. Ich könnte theoretisch ja in so bevor ich den Kampf machen ja speichern und wenn ich sehe ja nach einem Rangaufstieg bekomme ich irgendwas Schönes, dann äh, versuche ich das dann noch mal. Während der Aufnahme zu machen, wird es natürlich dann ein bisschen bitter, wenn ich dann einmal geschafft habe. Das ist natürlich am besten. Aber ja, so solange jetzt ja auch nichts irgendwie so passiert oder so, ist das jetzt auch nicht so wichtig. Ne? finde ich jetzt. So, man kann die Musik einstellen, ne? Hop, hop. Das ist ja gern von Mary. Das ist eins meiner Lieblingslieder. habe ich sogar meinen 3 Player und so. Bin ich richtig nett. So. wir nehmen wir das Solaire. Der bringt die Sonne. Dann bringen wir Sunny. Glurak. Und Wüstengeist. Zerstörer aller Träume hat leider nicht gepasst. Weil Wüstengeist ist eine Anlehnung an den an den Pokedex-Eintrag von ihnen. Angeblich soll die Beldra ein äh, Wüstengeist auch heißen unter einigen leuten dieser stark aus mir das wird doch bestimmt nicht das aber mehr ist hier mein mentor sehr cool endlung und zartus oh, ich liebe dieses lied ja, ähm Mondgewalt. Wäre gut gegen so alles andere ist ehrlich gesagt, wow auch eigentlich gar keine Chance gegen das ist ein bisschen doof, hier obwohl oh cool, ja, gegen dich und Gewalt geheimnisvoll, so gleich so wie. Der Mond, also, so wie ich da verstehe, muss ich immer noch zwei Kämpfe Wutausbruch gewinnen oder was mein Rang aufzusteigen. Das ist sehr einfach, wenn ich so an X und Y und so zurückdenke. Da war ja ganz anderes Kaliber Gott. Das ist nicht so. Ja, und Sunny kommt sehr viel Initiative durch das Sonnenlicht, also... So. Ja, okay, ist gut. Ja, den aber down. Eruption. Zurückcrypt hat nicht... Auf meine eigenen Pokémon. Oh Gott. Oh ja, Rückenwind. Oh, oh, nee. oh das heißt, der Drachen-Pokémon überlebt. Das ist mir doof. Du hast mich mal fehlt. Du noch du Ja, was ist Tatu erledigt. da fand ich schon immer irgendwie einfach in so ding an. Ich weiß nicht gar nicht wieso. Also die Kombination, die man irgendwie machen kann, die sind irgendwie weil Wenn in am liebsten Glurak und die welt gleichzeitig draußen haben, weil dann kann die Weldra nämlich... Oh nee. Erdbeben einsetzen. So, ich jetzt, was das als nächstes kommt. Ne? So. So, wen will ich denn lieber kaputt hauen Eine sendung wird ja wohl drauf gehen durch Dings, ne? das heißt hier gänger ich glaube ich glaub, war ich nicht schneller als gänger Auch nicht wenn es äh, geschwindigkeit trainiert ist oder <lacht> mal gucken ob die musik hochstellen kann ich finde sie voll leise war wow, ehrlich ähm, was das war eigentlich. ok ich konnte den angriff nicht abwenden oder leid schaden stand da So Eruption macht das ding platt. Ja, das hat sie abgewehrt. er macht auch gar keinen sinn ey. der große angriff sollte doch diesen schild weggepustet haben Theoretisch, ne? ne Flamme Attacken der Attacken, Giga Feuerflug. Oh wow, du bist sowas von tot. Es hat von allen Pokémon Kurden die ganze Zeit nur am Überleben ist. Ey. Ja, auch ich muss das ja sagen ja jetzt vielleicht hier reinfall da pokémon noch war also ich tue hier voll trash talken dabei ist hat hier irgendwie güter gesteuerter gegner sobald ich irgendwie online versuche irgendwie zu reichen kriege ich auf die Fresse. Wie gesagt ich bin schon gewöhnt irgendwie das solche wow oh, sehr gut sehr gut bin schon gewohnt hat irgendwie solche kampfzonen türme dinger also auch immer normalerweise sehr viel schwieriger sind also ich bin ich mal froh dass ich immer was reißen kann ne? ich wusste schon dass das nichts wird dennoch hast du es versucht so diese dinger werde ich ausgehen jetzt wie blöde machen ne? einfach nur um gp zu bekommen aber wir doch mal sehen wer von uns die niedlicheren pokémon hat Schülerin judith leider hat man die musik schon ändern kann das ist ja schon mal richtig gut so die du wirst ja wohl kaputt gehen mit einschlag Galagladi hält nicht so viel aus Oder das ging links sehr gut ne? hm, das war einfach nur weil ich ein bisschen angst habe aber da wird wahrscheinlich auch nicht reichen ne? Aurasphäre. Okay. Reflektor. Ich greife nicht normal an. Also ja. Gut nach. Na gut. Bin ich gut, dass wir hier ja Dinge zeigen können. Oh, du bist sowas von tot. Aber wir hier sehr viel ich glaube ich mache mal wieder sauber lieber die hp wieder zu holen ich hab ja auch noch groß ja fast voll geil sehr gut anscheinend ein bisschen zu spät für dich wer halt auf zito mega habe ich doch noch gar nicht gesehen wie spiel den gibt es nämlich nur ein schild zu fangen Ja, ach ja, Eruption hat verletzt ja an Schwäche, wenn die AP runter ne? So nehme ich jetzt mal an, ich weiß dass ich das gar nicht. Ja, wer ist ein gefährlicher oder das Solzito Mega? Ich mache den hier und... Den mache ich den hier, Ja, wohl reichen, oder? Oh. Praise the Sun. Der wie Der Angriff aussieht ja sieht voll krass aus, ey. Wie so ein Kamehameha. Gatt, warte. Na gut, dann kommt man mal trotzdem in der Tasche. Äh, solarstrahl ja. Oh nee. Warte mal. Den ding kann man locker. Ah! Tarnsteine. Ähm, ja. Den kann ich theoretisch gar nicht verlieren. Weil ja deswegen, also ja, das wird da wird mich nicht kaputt hauen. Ja, ich glaube, das Ding hat zwar Bodyguard und so, aber dafür muss es erstmal schneller sein. Ja gut und ja, spiegel -Cate? Nee, aber ich riskiere nichts gegen dich. So, äh, du hast, du hast auch irgendwie. Äh. Mhm, mh. Also das ist hat, hat ja auch irgendwie, so auch Dauerschaden macht, so und ja. Worst Case Szenario: Das Ding setzt Spiegel -Cape gegen Sunny ein, Sunny ist weg, greift mit die welt an, und Ding setzt konter ein, weil ich eine physische schon angefahren, wir verlieren und ja, da gehe ich kein Risiko ein. Also ich drehe jetzt hier die ganze Zeit Toxin, ist das Ding irgendwie durch Gift verreckt. Das, äh, das glück hat, geht das Ding schon drauf, also ja. Jetzt macht das Spiegel Cape. Was hat jetzt ehrlich zitro wäre vielleicht ja ja zugabe warum wird sich noch mal wieder feuerflug einsetzen okay ja ja ja, ja sicher wird man spaß haben gp zu fahren Aber warum nicht ne kämpfe machen bock also warum nicht und ja was wirklich irgendwie was passiert nach einem Rangaufstieg aufstieg dann schaltet ihr euch wieder ein irgendwie muss dann halt noch mal on screen gewinnen das ist natürlich wieder so ein nachteil dafür sind meine lieblinge und schlag nicht dahin kommst du nie an Aber ich kann brauche immer noch zwei kämpfe gewinnen das ist irgendwie sehr einfach 3 gp Na dann würde ich auch wahrscheinlich gucken ob ich irgendwie so so ev trainings und so mal holen kann um das training zu beschleunigen und hat dort als so ewig ne? hm. oder wenigstens so ich ein... kapsel ich weiß auch nicht weil ich mir alles wohl aber mal schauen so, wir ein. Wir haben noch eine Liga-Karte bekommen von Delion. So, oh hi. Wo bist du denn? Ach, das ist ein Online-Spieler. <lacht> haben wir Dings irgendwann hier äh, getauscht irgendwann mal. So, boom. Cempo, da boom. der Champ oder war es der Traum, den Trainer von gladi Die aus den Trainer von Gala die allerbesten zu um den Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen, baut er den rosé tor zum Kampfturm um. Eine Einrichtung, der sich als um Pokémon Game dreht. Dann erzählt sich, dass Delion und jetzt noch lebhafter wirkt als zu seiner Zeit als Champ ihm gefällt. Am Kampfturm offenbar auch, dass man sich dort nicht verlaufen kann. Kopfzerbrechen äh, bereitet ihm jedoch die Suche nach einer Alternative für seinen Standardspruch. Jetzt Champ Time, jetzt delion Time und was weiß ich okay. So, ich habe das Gefühl, dass ich von den anderen Charakteren auch dann jetzt irgendwann links bekommen kann, ne? Wenn ich von denen seltene ne, bekommen habe. Nur wie kriege ich die? Das ist wieder die Frage, ne? Word. Alles klar, wir haben Rang... Wir haben Rang 4 und, äh, Rang 2 erreicht. In zwei Dingen, das ist nicht schlecht dass war nicht mal das Maximum ist, Pro -Ball klasse nicht mal, es geht hoch bis Meisterball, ne? Und ja, gut. Man war sehr erfolgreich freut Ich hatte jetzt nicht mit so viel Erfolg gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendwie passiert hier irgendwas? Nein, okay. Aber ich bin trotzdem froh. Ich gucke, ob ich jetzt mal ein paar GP zusammenfahren kann, ob ich irgendwas Schönes damit kaufen kann und so. so mir gerade raus, wo ich mich heile, ist eigentlich vollkommen egal und ich brauche ich doch gar nicht heilen, glaube ich. Und ja, in dem sage ich dann, ich weiß noch nicht, was im nächsten part passieren wird. Wir sollten mal vielleicht irgendwann legendär Pokémon überfangen, ne? Also das wäre vielleicht mal eine gute Idee. habe ich jetzt Zito mega überhaupt? Ich glaube, das habe ich sogar bekommen. Ja, die beiden fehlen noch. Einige, wir fehlen nur noch sehr wenige Pokémon. Wir fehlen noch zehn Pokémon, ich nicht gesehen, aber weiß nicht, was hier noch fehlt. Oder hier doch, hey, das hat ein Ding, was wir gesehen haben. Ja, nee, ich werde wahrscheinlich auch Dings hier machen. Sie äh, ist Champion, ja, einfach nur, um zu gucken, ob ich irgendwie die letzten Pokémon hier finden kann. So der Pokédex, ein Tag vielleicht auch eine Idee. Lula Stein fehlt mir noch äh, da, sein Long ja, natürlich. Also eine Affe noch, ne? Sonst fehlt mir eigentlich nicht mehr so viel. in nee, diesen Geier, den muss ich irgendwann mal noch hintauschen. Ich weiß ich habe keine Ahnung, wie ich an diese Entwicklung hier ankommen soll. Da muss ich mal jemanden fragen, ob der mir irgendwie tauschen kann. Okay, äh, die Dinger, die man in Kampfturm begegnet, die werden ich im Pokédex eingetragen. Das war, glaube ich, schon immer so, ne? Ja, ist ein bisschen doof. So diese entwicklung von dem Teil kriege ich auch nicht in dem Spiel. Euch ein Apfel, den ich nicht in diesem Spiel bekomme. Das andere haben wir hier. So an dem Pflanzenstarter haben euch auch noch. Ich habe schon voll viele Wasser- und Feuerstarter per Zaubertausch bekommen, aber ich habe noch keinen Pflanzenstarter bekommen. Ich bin irgendwie der Meinung, dass irgendwie niemand diesen Pflanzenstarter hat. Also ja, das ist irgendwie komisch gut jedenfalls in dem sinne sage ich dann ich hoffe euch hat Bad gefallen wenn ja hinterlasst doch bitte ein like ein abo oder ein kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder weiter. wenn wenn wieder sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn es wieder ist pokémon schwert was auch immer wir dann machen werden vielleicht fangen wir mal legendäre pokémon keine ahnung ähm. ja gut danke schön fürs zuschauen und tschüss